Mein Name ist Ingrid Tetloff und ich möchte Ihnen mit diesem Video zeigen, wie Sie direkt in Moodle Audio- oder Videofeedback geben können. Diese sehr einfach zu benutzende Funktion ist in der Praxis relativ unbekannt und daher möchte ich mit meinem Video darauf hinweisen. Grundlage ist eine private Demo-Plattform, die weitgehend dem Moodle-Standard nach einer Installation entspricht. Moodle bietet schon seit einer Weile die Möglichkeit, im Texteditor kurze Audios und Videos aufzunehmen. Diese Funktion steht sowohl Teilnehmerinnen als auch Lehrenden zur Verfügung und zwar immer dann, wenn in Moodle ein Texteditorfenster nutzbar ist. Technische Voraussetzungen sind ein moderner Webbrowser und natürlich für die Aufnahme zwingend ein Mikrofon und im Falle von Videos eine Webcam. Wo ist diese Funktion sinnvoll? Hier gäbe es viele Einsatzmöglichkeiten, zum Beispiel im Sprachunterricht, um teilnehmerseitig auch ohne die Nutzung externer Programme eine kurze Aufnahme zu machen und als Lösung einzureichen. In diesem Video möchte ich jedoch eine Anwendung aus lehrenden Sicht zeigen, um in Zeiten von Corona Feedback etwas persönlicher zu machen, da man die Studierenden ja bestenfalls in einer Webkonferenzsoftware sieht und eben nicht jede Woche im Seminarraum. Technisch ist dies alles ausgesprochen einfach. Mikrofon und Webcam anschließen und los geht's. In meinem Lernaufgabenbeispiel haben bereits drei Studierende eine Lösung eingereicht und ich möchte dazu Feedback geben. Natürlich kann ich auch Text und Audio- oder Videofeedback kombinieren. So, zunächst starte ich mit normalem Textfeedback. Bei diesem Teststudent, schaue mir wie immer die Lösung an und gebe dazu kurzes Feedback. In dem Fall mit drei Punkten, weil ich ja nur technisch zeigen möchte, wie es funktioniert. So, jetzt habe ich hier Max Mustermann, schaue mir dessen Lösung an und sehe, aha, auch ein sehr typisches Irlandbild. Und in diesem Fall entscheide ich mich für Audiofeedback. Ich tue das, indem ich das entsprechende Menüsymbol anklicke, dann startet sofort die Aufzeichnung und zwar immer als Countdown von zwei Minuten Maximallänge. Dann kann ich mir das Ergebnis anhören bzw. ansehen bei einem Video und entscheiden, ob ich die Aufnahme wiederhole oder ob ich zufrieden bin und das Audio bzw. Video im Moodle-Feedback-Feld anhänge. Zunächst muss ich natürlich hier noch das Mikrofon freigeben. Lieber Herr Mustermann, Vielen Dank für diese wunderschöne Lösung mit den bunten irischen Häusern. Das ist in der Tat ein sehr typisches Motiv und sehr gelungen. Vielen Dank. So, ich kann mir das jetzt hier einfach noch mal auf, äh, anhören, ehe ich das wirklich dann an den Studierenden gebe. Lieber Herr Mustermann, vielen Dank für diese wunderschöne Lösung mit den bunten irischen Häusern. Das ist in der Tat ein sehr typisches Motiv und sehr gelungen. Vielen Dank. So, ich entscheide mich, das hier wirklich anzuhängen und sage Speichern und zum nächsten Teilnehmer. So, jetzt bin ich bei Thomas Blau, klicke auf Dessen Lösung und sehe diese irische Landschaft. Zu Demozwecken möchte ich jetzt mal das Video-Feedback zeigen. Das ist ein Button rechts daneben mit diesem wunderbaren Symbol. Und auch hier muss ich erstmal meine Webcam freigeben. Ja, hallo lieber Herr Blau, vielen Dank für diese wunderbare Lösung. Diese Landschaft ist in der Tat sehr typisch für Irland und ich hoffe, wir können uns darüber auch noch weiter austauschen.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 gehe in dem Fall zurück zu meinem Kurs. Als nächstes möchte ich zeigen, wie es nun aus Teilnehmersicht ausschaut und zwar beginnend mit Max Mustermann. Max Mustermann hat sich jetzt hier angemeldet in einem anderen Browser, klickt auf seine Lernaufgabe und schaut, ob es schon Feedback gibt. Und siehe da, hier erscheint dieses kleine Audio.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 meinem lehrenden Account. Was ich jetzt nämlich noch nicht gezeigt habe, ist, wie schaut denn das in der Bewertungstabelle aus? Und dafür muss ich ein wenig runter scrollen und sehe in der Spalte Kommentar, wo normalerweise dieses Textfeedback steht, habe ich hier in dem Fall das Audiofeedback und auch das Videofeedback. Das heißt, ich als Lehrender habe auch immer noch den Überblick, was für eine Art Feedback und vor allem auch inhaltlich, was war es, habe ich gegeben. Gut, und das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank und viel Spaß beim Ausprobieren.